Auf zum Léviiii! Sonnenschein! Mit dem Schiff. Uh. Ich denke die ganze Zeit, der Falco verarscht mich. Der sagt, es ist windig und der fährt hier hin und her. Und die fahren? Ah, Falco hat schon recht, ganz schön windig. Krass. Wie schnell das geht, da? Es hebt bald ab, oder? <lacht> so, wir sind da. No, die Jungs sind nicht da. Die wollten wieder kurz vor der Angst einkaufen und stehen jetzt halb drei im Supermarkt oder vorm Supermarkt und kriegen so. mit, dass der gar nicht aufhat. So, jetzt gehen sie in die Tankstelle und tun noch das Nötigste. Wir, ah, siehst du, muss ich dann das ich Nummernschild bin. wieder wegretuschieren. Und das ist Calvin's neues Gefährt. <lacht> Übel cool. Krass, die Fenster hat er selber reingeschnitten, hat mir gerade der Feige erzählt. Fenster selber reingeschnitten, Solar, Solar draufgelegt. Und wir haben gerade diskutiert warum er die so hoch gemacht hat hier. Warum da so viel Luft unten drunter ist. Aber das werden wir nicht dann selber mal fragen. Mal gucken, was sich dabei gedacht hat. Das ist jedenfalls ein schönes automobil mhm. <lacht> Ach schön, hier hat er noch ein Bild drauf. Haha, cool. Das fetzt. Ach. Haha. und ein drum und rein. Mhm. So und nochmal das obligatorische Bild. Was sein muss, wenn Falco uns besuchen kommt. Da passt keine Hand mehr dazwischen. Krass. <lacht> und die Stoßdämpfer sind in Ordnung. Ne? Mhm. Da kommen sie raus. Und hier ist es Hühnerhaus. Solarhühnerhaus. Wünsche ich zu da Hühnerhaus. 31. Dezember. was zum Essen ist. Feiko! Feiko! Ja. Weißt du was das hier hinten für Büsche sind? Ist das Blumenkohl? Grünkohl! Krass! Schweibenrahmen! Oh. Das muss toll ausgesehen haben, wo das mal gefahren ist. <lacht> ich hab's schon aufgenommen. Das obligatorische Bild ist schon festgehalten worden, Libby. Guck. Jedes Jahr wieder. Jedes so kommt. die wollen noch nicht, oder? Geil, geil, geil. Schön. Du hast jetzt eine Weltreise gemacht, um hier noch ein bisschen einkaufen zu können. Oh, ja, spät. Ich habe euch gestern Abend aber gesagt, geht eher einkaufen. Ja, ja. Und du? Ja, ja. Oh, und Man sagt, Döner, die Döner macht noch stärker, ins <lacht> Einkaufen. Das war die Döneranziehungskraft. Ja, die Döneranziehungskraft. Jetzt habt ihr auch noch Döner gekauft? Ja, gestern aber Abend. Abend, wir, Abend einzukaufen. Einzukaufen. So. wir wollten gestern noch einkaufen, aber da dann halt... Wie Döner gesagt, gefressen das und Dinge nicht mehr gegessen. einkaufen gegangen. Ach so, und dann oh, ja. heute zu spät dran gedacht. Ja, ja, Na den Glück gibt es ja hier in den Tankstellen, mit Sparmarkt und so. Wir ehemal eben, eben waren wir im Sparmarkt, und einmal waren wir im Rewe-Tisau an der Tankstelle. Wir das haben wir alles. Das sieht das doch aus wie Doppel aus dem Supermarkt hier. Das ist, äh, der kostet alles das doppelt alles. Das mindestens. Hier das Wichtigste. Ah, heute gibt's Wodka. Ich hab gesagt, wir feiern nicht, wir basteln. Na, ja, ja, kommt das zu. Also komm doch. Hast du das feiern. besonders klar. <lacht> Irgendwas machen wir schon. Das ist doch ein, ein klarer, den sie liefern doch gar nicht. Na gut, okay. Das ist schlimmer hier. Ja. Besatzerbrause. So und Phosphorsäure. Ja, das ist so Coca-Cola-Festband. <lacht> ja, na klar. Nee, das ist eigentlich schon vorbei. Ja, aber... Laberkas! Oh, Laberkas. Okay, also das kann passieren, ja. wenn man ah, Asche, die noch glüht, in eh andere Asche rein tut. Das kann sich dann alles mit einem Mal entzünden. Das ist das Erste, was wir heute gelernt haben. Beim Basketball. <lacht> ja, gut, gut, gut, gut. <lacht> 2021 nach gregorianischen Kalender. Fängt aber gut an, fängt gut an. Ja, okay, ist ja noch nicht vorbei. Alter, also, das ist wie eine Raucherkneipe hier drin. <lacht> haben wir schon, haben wir schon. schon. Falco ja. wollte eigentlich noch frisch Luft haben. Das das Falco Blüte. kriegt heute immer das Gegenteil von dem, was er eigentlich <lacht> haben will. Das ist krass. Was habt ihr denn jetzt da? Rein? Ey, das. <lacht> das <lacht> oh, Junge, verschwendet jetzt gute Zeit. Das ey, Kopf, ey, du hier, ja wieder, was? kommst du mit Wasser, das dauert ewig. da brennt die Hütte. So, schon die erste Erkenntnis an diesem Abend. Ich freue mich, im letzten Video habe ich mich doch so sehr darüber gefreut, dass die 17 ampere stunden Batterie 23 Ampere-Stunden hat. Und jetzt rede ich da mit dem Calvin drüber und er hat mir erst erklärt, was dieses mit den Wattstunden auf sich hat. Und da hat er mir ganz schön die Augen geöffnet und jetzt gebe ich mal dem Calvin das Wort. Ah, prinzipiell als mir hier der Bob das erzählt, habe ich mir gleich gedacht, ich habe das nämlich auch schon mal gehabt. Scheiß, zwar nicht bei Fly Akkus, lacht. sondern bei Lithium-Eisenphosphat Akkus und habe hier auch mal einen kleinen Artikel dazu aufgemacht, wo ich gleich mal noch was draus vorlesen werde. Da habe ich mir nicht gedacht, das kann zwar sein alles, aber wie viel Energie am Ende wirklich rauskommt, das muss man sich dann doch nochmal im Detail anschauen, weil... Wenn wir hier nochmal gucken, wir haben jetzt hier ja, 209,7 Wattstunden. Und wenn wir wissen, dass die Batterie original 17 Ampere-Stunden gehabt hat bei 12 Volt. Wenn wir das eben in Wattstunden umrechnen, kommen wir eigentlich so ziemlich auf genau den gleichen Wert. Das heißt, wir wissen, Energie ist eigentlich genauso viel drin. Bloß die Spannungslage in der Entladekurve, sage ich jetzt mal, hat sich ein bisschen verändert. Und genau das hatte ich nämlich hier auch schon mal bei... Lithium-Eisenphosphat-Akkus und da schreiben die hier dazu, ich lese mal vor, im Verlauf der Entladespannungskurve von Lithium-Eisenphosphat-Akkumulatoren können kleine Buckel nachgewiesen werden. Diese Anomalie wurde von den Entdeckern als Memory-Effekt bezeichnet. Der Ach, Effekt, das ist der Memory-Effekt? Die... Mehr oder weniger, also ah. nette Originale, aber okay. wir lesen mal weiter. Der Effekt ist durch den Phasenübergang einzelner Partikel des Aktivmaterials bedingt und tritt nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich bei Lithium-Eisenphosphat-Kathoden und ähnlichen Olivien-Kathoden auf. Möglicherweise so auch bei Bleiakkus, wenn man ein bisschen was damit macht. Das ist jetzt halt so die Vermutung. Mhm. Dieser sogenannte Memory-Effekt ist nicht mit dem allgemein bekannten Memory-Effekt bei Nickel-Cadmium und Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren vergleichbar. Ah. Er tritt ab der ersten Entladung auf, ist zeitlich begrenzt und durch Aufladen des Akkus umkehrbar. Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Akkus werden durch die Anomalie nicht direkt beeinträchtigt. Allerdings, und das ist das Interessante, kann der Effekt dazu führen, dass die Ladestandsanzeige verfälscht wird. Und das ist nämlich genau die Sache, die wir dann wahrscheinlich hier auch so ein bisschen haben. Dadurch, dass halt die Spannung zwar niedriger ist, ne? also mhm. wir haben weniger Spannung, dafür kriegen wir aber länger die Ampere raus. Weißt du, wir sind hier bei 7,3 Volt noch ungefähr. Ja? Genau, da haben wir also eine niedrigere, mittlere Spannung. Ja? Und die muss man dann praktisch hey, korrekt in die Formel hey. einsetzen. Und kommt dann, dann kommen wir wieder auf die gleiche Energie. Auf die originalen Wattstunden, die man auch bei 12 Volt und 17 Ampere Stunden hätte sozusagen. Ja, was lernen wir Aha, daraus? Also nur Ampere Stunden... Es gibt dann, nicht die Energie, die wirklich im Akku ist. Nie, nie das ist ein Geheimnis. Danke für deine Erleuchtung. Und das hatte ich nämlich genau hier euch schon mal. Da hatte ich nämlich Lithium-Eisenphosphat-Akkus gemessen. Habe gesagt, kann nicht sein. Da ist ja mehr drin, als drauf steht. Und wo ich es das erste Mal gemessen habe, war es aber noch anders. Und dann habe ich eben mal... Also man kann Lithium-Eisenphosphat auch ein Stück weit regenerieren mit Kälte und so. Und tief in Laden liegen lassen ein bisschen. Aber das ist ein anderes Thema. Das spreche okay. ich mal in einem extra Video an. Da habe ich auch noch gerade so ein paar Experimente am Laufen. Unabhängig davon, aber ist es je nachdem wie man die lädt und ob man die ganz entlädt oder nicht und so gibt es da wirklich bei manchen Typen dann den Effekt, dass du zwar wirklich länger die, die Ampere rauskriegst und am Ende auf dem Messgerät vielleicht mal je nach Größe ein paar Ampere-Stunden mehr stehen, als die Zelle eigentlich haben soll. Aber wenn du dir halt da wirklich die mittlere Spannung in der Kurve anschaust, ist sie einfach niedriger und äh. Wattstunden genau gleich eins zu 1 wie vorher. Krass. Ja, und das, ist, das haben wir hier auch. Ja, das ist okay. schon interessant. Also doch keine Wundermaschine, aber trotzdem irgendwie schön, dass man sie so ja, ganz Effekt. leer entziehen kann. Wenn man sie viele in Reihe schaltet, ne, dann. Kann man damit auch ein bisschen was anfangen, ohne an andauernd darauf achten zu müssen, dass er eben zu sehr entladen werden? Ja, ja definitiv. Ja, Hat alle seine Vor- und Nachteile, aber mehr Spannend, Energie als Fall. ich dachte, ist da jetzt nicht drin. <lacht> <lacht> cool. Schön wäre es gewesen. Jetzt geht's los. Und da, also das ist ein alter Tempel, der aus einem Stein rausgehauen wurde. Der ist aus einem Stein rausgehauen worden. Und die haben sich dann aber gefragt, das kann doch nicht sein, das müssen ja tausende Bildhauer gewesen sein und so. Und wo ist denn überhaupt das ganze Gestein, das die hier weggeschafft haben, das muss ja irgendwo sein. Haben sie es nirgends in der Umgebung gefunden. Bis heute gibt es halt nur Theorien und so. Im griechischen Tempel ist in einer Eisenstange drin. Eisenabendierung. Ja, ne? Also wie riesengroße Trafos oder sowas. Wär's nicht Schluss. wenn... Als die verstecken wollten so in dem... Verkleiden, Bei Ebay kannst du jetzt diesen Geopolymer... Kannst du kaufen als Säule. Jetzt kannst du eben weiter. Ah, Akku oder was? Nee, ich kenne das Ding, ne? schon Ach so, ach so. Und auch noch mit. Also ja, da, das, das, das Ding hier. Ja, da muss ich immer dran denken, wie Achim vor fünf Jahren zu Silvester hier Steine geschmolzen hat mit seinem, so, mit seinem ja, Wasserstoff. Ja, ja. ja. Mal ein bisschen was mit an. der Hand kann es ich... sehen, Also, wenn du das so siehst, ne, das sieht ja schon wirklich stark aus, als ob das rausgelasert worden wäre. Ne? Irgendwie schon. Na. Und jetzt hat ja, jemand. Ja Ach so, ja, es geht weiter, genau. Jetzt, jetzt hat jemand, das habe ich neulich gelesen, muss man schauen, ob ich das nochmal finde, ist dort quasi hingegangen, irgendwie mit dem iPhone oder so und hat quasi ja. 3D-Scans von dem ganzen Ding gemacht. Das gibt es irgendwo komplett als 3D und hat dann versucht, weil man tut ja bei der, bei der Chip-Herstellung, ne, wenn du jetzt Siliziumchips hast, da wird ja auch mit 3 d lithografie mit Lasern, die dann von allen Richtungen da drauf gehen, wird quasi das Material rausgelasert und am Ende bleibt dann halt der Chip mit den ganzen Transistoren, mal einfach gesagt, üblich. Ne, und hat quasi in seiner Chip-Design-Software probiert, ob man dieses Ding in Miniatur so auf einen Siliziumchip, reinlasern könnte, okay. um halt quasi festzustellen, das ob das eine Funktion hat. Ob das, nee, ob das ob das von den Winkeln her überhaupt, wenn man das von oben auslasert, so. das so könnte. Und Aha. er hat gesagt, das, das klappt, das geht. Du kannst also da mit irgendeinem Ding drüber fliegen und das Ding rauslasern unter. Genau. Ach, krass. Genau. Ist ja heftig. Ja? Ja, mach doch mal die Gesamtansicht so, wie das in dem Fels. So, als wenn er von hier aus dann halt, reingelasert hätte. Ja? Oder okay. ausgelasert. Ja, hey, Scotty hat das reingelasert. Also kann man das auch mit einer riesengroßen Lupe unter Sonne machen? Ja. Ja. Ah, du musst dir ja mal hier die Details angucken. Ne? Also das ist schon. Na gut, okay, das wird schon krass nur mit der Sonne, Aber ja. Captain. Das ist. also. Wunderbar. Gut, dass es ausgeklappt war. Das ist ein kleines NBN, hat jemand was geschickt. Ach so, mal gucken, was drin ist. Jetzt mach ich jetzt doch mal ein bisschen leiser. Ach, du bist ja. <lacht> So, mal gucken. Da vorne dran sind Tasten, ganz vorne dran was am Laptop. <lacht> das ist aber, aber schlecht verpackt. Also das ist, ich finde, ah. Ach, nee. jetzt hast du sechs Ecken an dir liegen. Oh, Ich bin gespannt, jetzt. Oh, hier steht schon was. Erstmal lesen. Inhalt. Innen auch? Nee, das kannst du zeigen, ist aber inhalt. Nee, eine Kamera. Ach so. Ja, ich wollte dein Gesicht sehen, was er sagt, wenn er es liest. Was steht denn hier? M Ne, PNP-RMF. Was ist du das? Ja, ja. Halt das mal ein bisschen in, in die Kamera. Was ist das alles? Der packt doch mal Maus? Junge. Ja. Buh. Achso, gleich dann. Das war noch. Das können wir das für mich. Ach! Krass! Das haben wir ja, das ist <lacht> das hat auch, das hat auch zugehört. Gute Keramik. PNP-RMF-Challenge. So, ah, da ist eine Challenge, sorry, die müssen wir noch nehmen. <lacht> <lacht> <lacht> äh, was ist das? Hier ist noch was drinnen? Verpackungsmaterial. Ich Ofen damit, das brennt gut. <lacht> gut verpackt ist es. Oh, was ist denn das? halt mal direkt in die Front. In jetzt. Was, was ist denn das? Oh. oh, das ist mal K. Das ist ja was. Das ist aber, das ist aber ein schönes Zeug. Mhm. Oh, Beschriftet sogar noch und steht PNP, NBN, PNP, RMF drauf. Boah, mhm. geiles Paddymax oder was? Gefressen. <lacht> Na? Na, Geil, im PC-Gehäuse. Oh, vor oh, besch allem ja. beschriftet, vor -E beschriftet, VEB Hessen, juhu, <lacht> jetzt gibt es eine neue Geil. Ja, ist, wird ja, das mal. krass, das musst du wundern. Ausgangsspannung maximal 2 Volt mehr als die Ladeschlussspannung des Akkumulators einstellen, dieses Produkt wurde hergestellt in Ost- und Westdeutschland nach der Auto-Anti-Obsolenz. <lacht> Anti Obsolet Sens. Verordnung von NBE entworfen von Astra Carter. Wow! Ah, Astra! Geil. Mega geile! Geile Scheiße! <lacht> oh, jawohl. Jetzt wird's richtig hart. Da bin ich Jetzt wieder am wow, Zugzwang. Oh, Zug ich, ich muss wieder Material schicken. Wo, wo, <lacht> da bin ich wieder am Zug? <lacht> das ist schon geil, das ne? Das ist echt edel. Das oh. hier, die sind verschiedene Wicklungen. Die kannst du hier umschalten. Ach, das sind die, ach krass. Parallel, Reihe, zwei, drei, vier, äh, Reihe, oh. Parallel, hast du nicht gesehen. Aber den testen wir dann schon mal, oder? Nein, nein. nein. Das muss doch Feigo, das ist ein Feigo. Ah, Falco, Falco, Falco, Falco. Das setzt sich zu Hause. Das Aber nicht gleich wieder kaputt machen. Nee, der ist, ist. Der ist Falco okay. getestet. Ja, ist, ist schon ist äh, kleines das Gimmick. Ich, ich weiß, dass ist rein. ein 4 Ampere Mainville-Netz, sogar verbaut. Ah, also okay. Da ah, hinten ist auch noch eine Sicherung extra drin. Das, das ist, ist nix. Das ist echt der Hammer. Das ist ein schönes Ding. <lacht> <lacht> <lacht> übel, übel. Jetzt geht's scharf. Ja, Achim, hast du hast doch was schönes Feindes gebaut. Echt mal. Ich habe hier noch ein paar Innsäure-Dinger. also so ein bisschen vom Innenleben. Deswegen war da nie so richtig... Äh oh, das sind die dann, Relais, äh, die die Wicklungen umschalten. Ah, da hat praktisch mehrere Triggerwicklungen genau. auf dem Kern und je nach Spannung, die er braucht, wird die genau. passende Triggerwicklung eingestellt. Geil. Aber das fühlt sich geil Die alles selber einen produziert Punkt und gefunden. Hammer. Das Hammer. Wenn der da bleiben soll, dann musst du das hier runter. Das ist wie so eine Bremse. Geil. Was? ist so krass wochenlang gebaut an dem Ding. Na bei Heimlich immer! Ja, ja! Immer wir musst ja immer, weil der Falco, wenn er einen Hänger muss das Bild immer aus und oh. so. Ach so. Ja, Das habt ihr auch noch! Ach krass! Deshalb die heimlich tour rein die ganze ja. Zeit. Hat mich ja gewundert. Hahaha! <lacht> <lacht> das mal immer... Ja. Boah! Jetzt, jetzt muss ich mit dem Netzteil schicken. <lacht> jetzt bist du in Zugzwang, meinst du? Ja. Oh. Mal sehen, ob der das überlebt. Hahaha! <lacht> also Als Unkaputtbar. Glücklicherweise so habe ich mal noch zwei, hat. drei Akkus zu Hause stehen. Die warten noch. Oder gleich meine ab. nach Empfang. Fahrer. Also laut Achim da kriegst du das Ding nicht kaputt. 1805? Mhm. So, und dann liest du Bericht ja 1805. 13 Napoleon haben sie gekämpft mit und mit Pferden Ochsen los. <lacht> Wer hat noch ja. Motor Irgendwie schon, ne? Ich meine, gut, da kann das man jetzt noch an. nicht Massenproduktionen ja. und so, aber... Trotzdem, das wissen wir da irgendwie. Ich musst ja überlegen, 1805. Ja, das ist... Ja, der ja, Typ, da steht jetzt ja, nicht da, dass er das erfunden 50. hat. Also das hier ist, das kann ja noch 100 mhm. Jahre älter schon sein. Mhm. Weil ja. Weiter habe ich nichts gefunden, findest ja nichts mehr. Das ist, da bist du ja genau die Zeit, die auch am amerikanischen Bürgerkrieg. Das, ohne das war unmöglich. Da wurde alles. Drin mit 100 Ampere, aber Zum Beispiel ist auch interessant: Amerikanischen Bürgerkrieg. Mit der Alkoholprohibition habe ich jetzt sowas. Und zwar, das ging gar nicht um Saufen. Sondern? Die, die, die Bauern früher haben aus dem Mais Alkohol gemacht. Aha. Und haben damit die Landmaschinen betrieben. Ach so! Die Unity, die haben sogar noch Benzin verkauft. Was kostet denn das? Ah, ah, und dann kam die Produktion oder wieder Ah, und dann mussten sie alle dieses komische Öl nehmen. Levi, oh, aber das ist genauso, wie es dann war mit Raps, wo die Raps ja, gefahren sind, ja, weißt du? Genauso, das, das ist genau, das, ist genau das, das Gleiche. Weil die konnten ja selber anbauen, Raps. Na. Willst du denn hinlässt mit dem Ding? Nicht um Krallmorpel weg. Die müssen wir müssen noch wieder zurückschieben. Dann Warum? Spät Später bin ich auch dahin. Ach Achso, ja, ihr müsst ja noch raus. Aber früher. Ja, nicht. da fahren wir wieder hoch. Ach, der Grill muss ja mal aus. Ja, so ein kleiner Hau erstmal drin alles. So, das noch da resten. Ja. Hier sind die anderen Batterien. Gewinn. Hm? wir nur noch? Alles klar. Dann fackelt gleich hier das Ding ab. Du brauchst noch ein bisschen unten und dann zieht es schnell wieder. Ja, ja. Das nur immer... Ja, der ist so schlimm wie hier. Bisschen ist gut. Cool. Bisschen ist gut. Cool, ich hab ich schon zwei Beine. Liebis erinnert mich ein bisschen an Manny Ludolf. Manny Ludolf? Ja, der hat auch so eine. Sie gehen raus an Manni. Ja. Ja doch. Hm? Wir müssen den Tisch besorgen. Warte mal, die Da hinten ist doch einer, ne? Da hinten steht der blaue. Ich sehe nur noch Kartons. Der Weihnachtsmann, guck mal, was geht hier noch? Guck mal gucken, ob das mit dem Weihnachtsmann-Klischee demnächst noch aufrecht zu erhalten ist, Falco. auch ist ah. eine Party oder ne? USB VPN. Wir haben noch. Batterie, äh Geschenk. Das ist hier Stollen und und, und was so eine. Oh, was was du du Essen hat er auch mit. Hä? So. Nimmst du NBN-Ausladung hier? Ja. Es <lacht> wird auch mal auf dem Segelernbob-Kanal gezeigt, was hier immer los ist. <lacht> was hier immer los ist? <lacht> ein, oh das heißt ein, zwei Sachen drin. Voll bepackt, bis oh. unters. Achso, ja, das ist für... Gut. Auch, auch an die Hühner ja, vom ja. Lippi hat der Feigo gedacht. Ja. <lacht> Klasse. Ein Glück. Das ist ein Trafo und so weiter. Und okay, rein. jetzt geht's los. <lacht> Afu, Netzteile. Calvin ist schon wieder da vom letzten wegschaffen. Nee, In ja, eine 12 Volt Wasserpumpe entleeren. Kannst du rausgehen, Falco? Nein, ich bin leider. Ich habe jetzt nur Karte mit eine 12 Volt Mini-Aquapumpe. Keine Ahnung, ob du die brauchst. das oh, ist. das ist das ist nicht, das ist nicht 12 Volt. Das wäre so entschuldig. Ja, nächstes dann direkt. Ja. Funke. Scanner. Falco ist nämlich immer auf den Schrottplätzen, also auf seinem Lieblingsschrottplatz unterwegs und rettet ganz viele Dinge vorm Wegschmeißen. Nee, warte mal. Den schick ich ja, Marco. Ah, das hab ich, ja, ja, ja. Ah, ja nimm die ganze Kiste mit. Ja. Oh, nimm die ganze Kiste. mit. Ja, nimm die Hier, Sappies. Ah, ne, hier, machen wir hier. Also, das, ich mir nicht. Das, das, das. Hier. Was wir hier keine Ahnung. Ist das ist was zum Das ist ein Stehwellenmessgerät von ja, so Funk. Was brauchst du für CB-Funk und so? Das ist ja sogar mit dem hm. so, ja. Das ist gut. Das krieg ich auf jeden Fall benutzt. Ist, äh, oder weitergegeben. Das ist äh, oh. da geht der nächste oh. Schund. kriege ich nicht krieg, was da drin war? Wärmeleut ja, was. Oh, die ist immer gut. Wolltest du mir Wärmeleitpaste auch noch geben? Oder ist das zufällig hier drin gelandet? Das ist <lacht> Ach, ist doch Wärmeleitkleber oder Paste? Ja, ich glaube, ich finde nicht genau. Ja, ja, ja, Kleber. Kleber, ne? Na ja, Kleber, ne? Naja, gut. Oh, hier ist ein Trafo drin. Ah, ja, das ist bestimmt der Trenntrafo. So, das ist hier. Was ist die Nummer 1? Bitte. Hallo, doch was drauf. Oh, Bitte. ist das? Oder? das ist ein bisschen, ey, Ach, die AfD-Dinger. AfD? -Dinger. AfD. Ach, RFT, ah, RFT, sehr gut. RFT ist viel besser. Das ist RFT-Ostzis. RFT, gute alte rft aus So viele Anschlüsse habe ich ja noch nie. An was sind das? Verstärker? Ja. Krass. Oh, du Ja. Was denn? Verstärker? Wollen wir Party machen, Libby? Was ist denn das? Verstärker. Ich, den nicht Verstärker. ich brauch den nicht. Verstärker? Ich brauch den nicht. Verstärker. Durch Jüngste kriegt man Verstärker aufgeheizt. Ich hab schon zwei. Du kennst die beste Musik, du brauchst den Verstärker. Ja, ich hab schon zwei. Braucht <lacht> <lacht> jemand einen Trenntrafo? Wobei? Trenntrafo hm. recht. Nee, brauch ich <brauch's> nicht. Das hauen sie schon ab. Er hat schon einen, okay. nee, nee. ja, der mischen. Okay, Falco zurück. Falco! Was? Falco! den Der wenn er schon den hat. Ich meine Nase und da ist erst die Hälfte vom Auto ausgeräumt, noch nicht einmal. Habe ich so viel Akku ja, müsste <lacht> ich, ich, ich will nur noch Ach, in meiner Karre wohnen und da kannst oh. du die ganze Scheiße mit dabei <lacht> Pt-Netzel für dich hier. Pt-Netzel. <lacht> ja, ich nehme es mit rein. Ab ins NBN-Lager. <lacht> Und dann heulst du darum, ich brauche Bastelzeug. Ja ich hab schon so viel gesammelt inzwischen. Es hey, ist sind noch mehr, als Teil. ich hab vier, fünf, sechs Kisten. <lacht> Nimm elf mit. Junge, ich hab schon selber, ich weiß wirklich nicht, wohin. Ich hab ich keinen, keinen ich Platz. In deinem Bus stehen lassen. Nee. <lacht> nee. kannst, kannst Ich keinen Platz. Das nicht. ist der das, ist immer schwerer. <lacht> kannst du hier was mit Stapeln und so eine Blumen draufstellen? <lacht> <lacht> ja. Ey, mal, in der ja. äh, braucht jemand PC-Netzteile? Können ja. ah, hm? hm? wir eine große Verlosung machen? 40 Volt. 40 das Volt? U, ja. Da kann man aber einen schönen rehm f ja. ran so. oh, Alter Falter, das ist ein ja. schönes ja. Netzteil. Ja. Hier, Catium-Akkus. Nickel-Catium-Akkus. Ja. Auch original verpackte? Nein, nichts so original. Ach so, nur abgeklebt. Mhm. Sagen. Ja, krass. Immer da noch. Wenn, wenn, wenn sie kaputt sind, dann schmeißt sie weg. Hier hast du es. Ja? Warte, wir sind noch nah Navi eine Messe. Na, hier ja, ist es noch. Eine. Eine. <lacht> Geht es noch? Hier ja, ist noch nicht. Ja, hier haben ja, wir Netzteile noch. Oh, Ach, hier noch mehr? Okay. Warte mal, warte, warte, warte. Ach hier. Die Kalbe. Hä? Ich komme komm mit. Was macht denn das einfach? Kalbe <lacht> hey, ist noch hängt der Bus von Ja, Scheiße. dann mal gucken, wie dein... Stoßt der von Calvin aussehen. Okay, da ist natürlich ein bisschen vorgesorgt. Ne? Die, der Wind nicht so schnell runtergehen. geht. Falco schafft das. Na ja, gut, da hat er ja nichts drin. Batterien sehe ich ja, schon. Die sind bestimmt RMF-Test. das war ich habe von meinen ganzen Kollegen von den ganzen Autobatterien, habe ich die guten, den eingebaut und dann sind die alten geben von Also Falco hat da auch wieder was Gutes. bekommen. musst noch reinkriegen. Ich werde jetzt die guten Ich Hier hab ich, hab ich was noch was für dich. Hier? Was? was für dich noch? Hier, Für und so. Hier ja, und. Hast für deinen Verteilerblock hast du noch einen kleinen muss doch ein sein. Oder? <lacht> das ist auch nicht schlecht. Das ist Das Das ist Das ist Brot. So Das ist alle gesättigt. Cool. Okay, weiter geht's. ist <lacht> Das ja, das Nimm das, das auf, genau. auf, okay. Jetzt ja, ein bisschen hier, dass du oh, am wie wie Basteln. Wie viele Jahr Jahre ist das her, wo wir damit. Zehn Jahre? Dann, das war 2012, ja. ne? 2011, 2012. Ja, ja genau. ja Doch, 2011. Ich hatte doch 10 Jahre. Ja, stimmt. machst du dann in den vor zehn Jahren angefangen und wird immer noch gemacht. Schön bedienige bitte. Zeig mal euch, ja nochmal, wenn er läuft. Du kannst es, also ich habe einen kaputten Lüfter mitgebracht. Mit du dann normal, ja, und dann, dann, dann hat er Thorsten gesagt, der du eine Start, den du mal hier wieder ja, wiederbeleben. Wieder wieder wieder mit LEDs, aber haben wir, sehen wir läuft. Mal kleinen EMF mal sinnvoll verwenden. Das warst du nicht drauf. Macht nicht. Bin so nah dran. Macht nicht. Diesmal, diesmal mal von außen. Wie so ein Battle-Netz. Mhm. Mhm. Ja, hm. Ich weiß ja nicht, halt, wie es, es Potti steht. Ja, erster Trainer. Start sozusagen. Hm. Weiß, das ist schon fast. mal nicht gut an. wie gesagt, ich muss mal gucken, wie viel oben ich weiß, das Potti hat. Weniger oder, Wenige oder, oder, Hain. oder, oder Hain. mehr Ich ich brauche auch noch. Wir haben so viele Router. Gut, ja. Jetzt geht die so, auch noch. Ich brauche ein bisschen eher. Den allerliegsten. Den nehme ja. ja. ich mit. Der, der, der wird kaputt gemacht. Nee, ja, noch nicht. Noch nicht. T-Vision, was ist denn das gewesen? Ja. Fingerscanner. Fingerscanner? Ja. Ich glaub, ja. Na gut, dann wollen nee. wir noch mal gleich. Nee. Nee. Guck mal, was ist das noch? noch? Halben. Das müsstest du mal machen, wenn so sure. ein Mediamarkt oder so, wo, wo die Dinger rumstehen, reingehen und die SD-Karte hinten reinmachen. Am besten so in, wo du kannst den Monitor alle zeigen. Ja, wo alle Hauptrechner. Die ganze Wand vorne. Ja. Und dann mit dem Virus, das wir nicht mehr abschalten können. Können ja. Strom abschalten. Ankleben! Ja. Ankleben! <lacht> Sekunden, ja. Ey, da hört der auf mit Tränen. Der hat fällt bei ja. uns, um. Okay. Okay. Der ich versuche den nicht. anzuhalten. Okay, Thorsten, ich nehme den mit zu mir. Der hat Drehmoment, Thorsten. Oh, ich muss... nehme den mit zu mir testen. Ja, magst du haben. Ja. Na gut, Dorsten, er soll musst... bei dir für schöne Luft sorgen. Baust du mir unten ja, ja, noch so einen genau. Fußtrahl nach dem Danke. Ja, kann ich dann machen. Also das muss ein Turbo-Diesel sein, so wie der von unten kommt. Also ja, ne, der hat ja, Drehmoment Dreh Dreh ohne Ende. Das ja, ist bestimmt. Genau. 2 0 oder sowas bestimmt. bestimmt. Also das Weißlein, was du gefunden hast. Verdichtung ha, 20, und oben 1, hier ein bisschen die Spotty an, anklären mit, mit Heißpistole. Heiß, ja, ich mach's noch ein bisschen schön, Feigen. Okay. 20, Lass mal In Erinnerung an die Papst-Sylvester-Feier 2021, 2022. Ne? Wir huldigen heute wieder einen Todestag. Ne? Nee, das machen wir nicht. Wir haben uns heute einfach zufällig hier getroffen. Es hat gerade gut gepasst. Das hat gar, nichts mit, es hat oder gar oder? nichts mit Silvester zu tun. Nein. Nee. Nee. Nee. Ja, Haben wir heute nur Lösungen forciert. Ne? Ja, eigentlich ja. Das <lacht> ja, immer noch nicht. Man hält Ampere und Volt. Kannst schon Arbeit machen. Also ein 12-Volt-Trafo <lacht> einfach noch ein paar Wickelungen drauf gewickelt. Ja, das dass geht. man auf seine. Komm mal auf die perfekte remf emf charger spannung für die 12-Volt-Batterie. Das ist emf challenge emf challenge challenge ne? Ja, der ist ja im Grunde schon da. <lacht> <lacht> Weil der ist so genauso aufgebaut wie die. <lacht> <lacht> Wie er guckt. Ja, müsste ich gleich mal auch an den Tisch dran, dass ich das Ding ja, ja, ich mach das, das dann wieder mal Ach, du hast ja schon das Gehäuse mit. Ja, das habe ich ja damals hier mitgenommen. Achso, ja, da habe ich da aber festgestellt. das Deswegen muss ich das äh, oben noch ausschauen. Deswegen, damit der Lüfter halt reinpasst, von der Höhe her. Nein! Ja, deswegen. Oh, Na ja, gut, es gibt ja nicht immer mehr Tischfeuerwerke zu kaufen, hat jetzt jemand Na, mal gesagt. Ecos e gibt es noch. Ecos gibt's noch, Leute. Okay. Ja, das war ein Eco. Haben wir nur verpolt angeklemmt. das Das hat, das aus das hat schön gezischt. Leider das haben wir es nicht mit auf. auf. Nein! Oh, das kannst du jetzt nicht noch mal machen. Oh, es hat geknallt und alle haben sich gefreut. Ja, yeah. das stimmt. Ja, ich gedacht, noch neun Minuten ist bis zu 0 Uhr. So, Achim. Was hast jetzt oh. <lacht> alles Was hast du jetzt alles angeklemmt? Und haben die oben noch bestimmt. Ja. Ich hoffe, hey, Libby hat einen Augenschutz. Auch ja, Augenschutz. Schau, ich geh vor. Aus, hat gar ja, ja, der hat, gar ja. hat ihn gar nicht verfolgt gehabt. Ja. Selbst Achim hat jetzt einen ja. Augenschutz aufgesetzt. Ich gehe ja. auch mal ein bisschen weg. Mhm. Ja, ja. Ja, nee. Uuuuh. Noch, noch noch. Was, hier, was? Kommt noch was? Da geht aber gut. Mach mal wieder Meine Nase. Das ist. Es an ist angekippt. Ist angekippt. Nee, so Richtig gut. auf. Warte mal, da muss ich mal hier weglegen. Das ist ein schönes Empfinden. Kann ich das hier auch? Ach, bastelt! Der Kai, guckt im Fernseher, was los ist. Nee, ich muss kurz. Und hier draußen war bis vor kurzem noch Feuerwerk. Da hinten ja, ist noch, noch eins. Ja, ja ich muss hier uh. noch dunkler machen. Okay. Das geht schon los Was ja, machst du denn mit dem Ding? Das muss mit sein. Nee. Doch. Der den Dieben. <lacht> das ist Nee, definitiv die Das Guck Der ganze das Das ist von David die Blende umflogen. Na, guck hier unten, das ist das Illegale. Ja, das hast du auch da, Alter. Ja. Oh, guck mal, das ist schön. Ja, da laufen wir da rennen welche, Junge. Aber Alter, schick. ein Alter, Wie das ist ich, ein den Biotechniker. Bürotechniker. Wenn man aber eigentlich drauf ist, ja komisch. Dann Warten hm. wir ab, da kommt ja bestimmt noch... Äh, Ende, das Highlight. Da geht noch eine große hoch. Das wird noch ein bisschen Das führt ja gar nicht irgendwie ja, so eine die haben ja alle gespendet, Digga! Kannst du nicht verhindern, wenn es ein Drogger Stück ist und, und no. Der ist öffentlich. Also öffentlich. Aber öffentlich illegal. Öffentlich illegal. Die ist <lacht> geschissen, oder? Also <lacht> wir ah, ah, machen es einfach, oder was? Nee, oder? sieht <lacht> so aus. Das sind schon alle. Aber es hat sonst vor zwei Jahr, Jahren mehr gerungen. Het gaat nog verder. Ah, goed. Dat is een heleboel van tof. Ik heb geen kwaad. <lacht> nee. Heb nee. je warm nee. genoeg gehad? Voor twee jaar? gekauft. Ja, dat is water zo'n stopplaats. Dat is waar niet slecht. <lacht> <lacht> Licht an, sonst gehe ich ja eine Runde. Da, jetzt, jetzt gucken wir uns das. Das, das, war, das war was richtiges. Kanonenschlag. <lacht> das wird gar auf, Digga. Jetzt schon drei Minuten. Also was müssen wir mal die Drohne fliegen lassen? Ey, mit 2 Kilometern. So ne? Die überdecke ich schon. Ich glaube ich, glaub, ich habe meine Sicker dabei. Hey, das muss aussehen, wie ganz Deutschland stehen oh, und nein. über Holle, Holle, Holle, das Holle, alte Gall, Holle, jetzt, jetzt mal den Schlag. mit der alten weiß wenn man das schon hört, das mhm. Nicht schön, sind wir eingekommen. Frohes Neues! Hey. <lacht> uh. Auf die nächsten zwölf Monate. Wow. Ja. ja, wir feiern einmal Silvester im August. Nein, dann nennen wir es aber nicht Silvester. Muss man es anders nennen. Wenn Osterfest. wir im August dann das neue Jahr beginnen. Das ist im April. Osterfest. Im April machen wir es neue Jahr. Jetzt kommt eine gute. Dann feiern wir im April ein neues Jahr. Lippie. Das ist das Frühling. Das war eine Pyrotechniker-Rakete. Geht's doch weiter? Kein, kein das geht Marken. immer noch weiter. Oh, man muss ich überhaupt. mal, wie lange die Siesen so hoch. Ne? Das ist Oder Goldregen. Ja, das ist ja, ja, das kriegst du nicht. So, das ist Pyrotechnik. Mhm. Hallo? Ja. Geh mal bei Musik. Licht, Hammer. 6,6 Volt hat sie noch macht keinen Bauch und darf jetzt herhalten. Das ist wie ein Geil! Ja. macht keinen einen Geil. Test. Ja, das hört wirklich das nicht drauf. auf, ne? Jetzt ist schon 10 Minuten drauf. später. Krass. Äh, Liebe, hier komme ich öfters her zum Silvester. Hier ist mehr los als bei uns. Stadt. Überlegen war dieses Jahr ja eigentlich... Ja, da wo es richtig verboten ist, geht es am meisten ab, ne? hm, was kann man noch mal so verbieten? <lacht> Einkaufen, tanken. Einkaufen, tanken, ja. Haben wir 8 Volt drauf. Oh, da klingt schon mal gut. Oh, kann jemand Spektroid laufen lassen? Was kann er noch? Spektroid. Ich was weiß, was ist.. Warte mal, ich hab meins. Ich hab, ich hab Spektroid. Ich hab Spektroid. Hey, komm, lass mal, ja, lass mal. Ich hab Spektroid. Du du nee, ich bin ja vor, das ist doch die Firma. Da brauchst du Spektroid. Ich hab nicht Ja, wenn er jetzt schon Polos drunter gewahrt, dann kann er ein Spektroid nehmen. Nee. Calvin, bitte hör auf, warum? Weil hier nichts drauf sein soll. Wir sollen keine Polo-Bilder hey. angeguckt werden, nicht. Das ist doch Firmenlaptop. Geil. Ich tue, ich, tue es, ich tue es nicht installieren, ich muss nur öffnen. Ja, das das ist ja, hier ist die Spannung also, von dem Akku ist, und hier halt, ist so, halt, wie viel Ampere ich in den Ramm reingeht. Was rein hier lock ich mich nicht. Ja, das das ist nicht, nicht okay. ja. Ich lock mich, ja, mich ist irre nicht irre. ich habe mich hab ja gesagt, ich brauche den für die Firma. Ja, ja, das dann gehen die Bummeln will, du bei Google schon eingeloggt, das will ich also nicht. Hast du dich eingeloggt so Ja, das ist mir egal, das soll wenn Das ist mir wieder. Jetzt ist das Scheiß ganzen Widerstand. So nehme ich ihn, ich kann es gut nehmen. Egal. Das ist episch. Ja, da haben die Scheiße wiederholt. Ja, da Scheiß das hast du. Ja, jetzt. Genau. Das sieht gut cool aus. Nee, ja, du bist hier. Oder? Ah. Ich hab jetzt noch ein bisschen hochdrehen. Aber der Herr macht nicht mehr den Nullpunkt. Nee, das wollte Den Nullpunkt kannst du so gucken. Warum oh, mach doch mal einen Trigger, Libby. Mhm. Ja, wenn ich einen Trigger. Überlagert dich cool. Ah, nee, warte mal, du bist ja auf 2. Ja, jetzt. Du machst einen einen Trigger. <lacht> <lacht> das Kannst 1 triggern oder 2. so, das sind die Trigger. Also. Ah. Ja, warte. Na, Hier ist Trigger. Zeit. Und hier ist Bolt, der Nähe. ist ja wirklich tot. Oh. Und dann jetzt nur hier. Ja, das ist Sehr an auch schön. Die oh! Die oh, wie aus also dem Bilderbuch. So, ich wollte es sagen. Ja, wie aus also dem Bilderbuch! Das ist schön genau. Ja, mm. ja. Herrlich! Schon geil, ja. Geil, das Ultimate. Also, lang an und so. Ja, genau. Du den Kabel vorne. Also, der, der abrupte Puls nach unten, den hast du jetzt wirklich dieser Mantelsperrenwicklung zu verdanken. Nee. Nee? Ja, der Negativ-Puls, dass er so stark ist. Aber nee. Weißt du nicht? Ich bin jetzt ziemlich Das, das asymmetrische Verhältnis der Wicklung. Nee. Weil einfach das Transformatorgesetz gilt. Wenn du mehr Trigger hast als Power, dann wird transformiert. Wenn es aber 1 zu 1 ist, hebst es immer auf. Dann ist es immer Null, Hier. In 1 zu 1 Wiggles kommt das auf den Trigger raus, am Ende. Wenn ich mich mit Osti auskennen würde. Ja. Null! Null! Und bei Wachim ist unter Null. Das ist ein Minus. Minus. Ja. Das ist wieder so. Minus. 90, 100 Grad fast. Ja. Oh Gott. Mama, Mama 100 Grad? Mach mal aus. 100 Grad? Der da oder Stepout? Echt? Äh, ja, äh, der ist richtig heiß. Ja, der muss aktiv gekühlt werden. Und wie am Berg ja. geht der jetzt rein hier? Ja? 4 Ampere machen ich vorhin mal. Auf. Scheiße, und die gehen nein. doch bis 15 Ampere die Dinger hier, ne? Hello. das ist doch durch, oder? Nein, nein. Ist so warm, ist warm geworden wahrscheinlich. Irgendwas? Nee. Signal hat... Ja. Irgendwas... Step down. Down. Gib das mal die weiß. Kamera. Jetzt lass dich doch ja, mal schnell messen die Ampere, bevor er 100 Grad. Deswegen, deswegen, so gibt es 100 Grad. Ja, die Spule hat sogar über 100 Die Spule ist das nur, oder? Das ist nur die Spule. Oh hier die. Oh, 12 Ampere jetzt. 12 Ampere. Was? Sicher? 12 Ampere? Hast, du, hast du Zero gemacht? Mach mal aus. Während er dran ist, machen wir mal aus. Also. Nee, nee, nee, nee, nee das, die Schaltung. Ein bisschen runter, Nein, das war Kanal 2. Kanal 2 wieder an? Kanal 1 so, ein schönes Brummen. Oh, ich finde das so toll. Ich kann mal her. Ja, Nein, mein Kanal 1. Ach so ist es drüber. und am Ende der Triggerspule. Das kannst du damit nicht messen. Jetzt wird es interessant. Jetzt. Es ist ja jetzt Es wird diskutiert, drauf. wie die optimale Spannung an der Basis auszusehen hat. Wenn das, das haut ja so nicht hin, da ist ja dann halt der Verstärkungsvoll und so. Doch, weil das ist ja keine, keine Gleichspannung ist. Also können wir das jetzt optimal einstellen? Ja, das ist ja 9 Volt. Du brauchst die auf die Basis und das ist das Problem. Dass du 16 Volt auf der Basis gibst, die nur 5 Volt aushält. Können wir das jetzt nicht nachprüfen irgendwie? Das ist schon am Datenblatt. Wir können es ja nachprüfen. Wir prüfen es. Wir prüfen es. Ja, du brauchst bloß Mess an der E-Trigger. Du musst quasi den Trigger abklemmen, dann könntest du es messen. Ja schon. Und ich habe jetzt gerade einmal 1 Volt gemessen. Ja, ja ich weiß schon was du ist. Ja. Und das ist das, was alle falsch messen. Die messen Minus und Basis und dann kommt immer 0,7 oder 1 Volt raus. Ja, das ist die Diode da drinne. Und und das ist klar, jetzt, dass du immer das messst. Im du bevor die Diode genau. überhaupt sperrt, kommt kurz ja die Spannung. Ja, die und bricht ja, das ja, runter, dann misst ja. du falsch. Ja. Du misst es quasi, ich habe das so gemacht, du machst es ab und du mal kurz pulsen. Mhm. Manuell. Ja. Und dann siehst du es 16, 18 Volt ja. pro Basis. Aha. Das ist das Problem. Aha. Und da kannst du auch nicht mit dem Potti der Ampere runterregeln. regeln. Mhm. Die Spannung. Spannungsteiler. Ja. ja. Dann. Ja, ja, ja. Ich will, Keiner hört mich, ich bin wieder online. Aber ja, die müssen wir trotzdem. Das ist ja 2 ja, Ampere. Alter. Und die werfen dann mit dem Widerstand. Also noch eine Schule in Reihe so was? Spule und Diode, so wie beim Stepdown. Brauchen wir noch mehr? Ja, brauchen wir 14 und 13. Ja, oder ja, geht ja trotzdem, mhm, die Spannung runter und der Strom dafür hoch. Das ist das, wie beim Stepdown. Einfach in Reihe zu bauen. Ja, Strom, ne? Schule und Diode. Tun wir hier. Das stimmt. Strom da da. und Strom. Ja, Spannung bricht ja eh runter, ne? Ja, ja. Der ist das auch zu dir gedrückt. Hier, Wetter. Spuren zu. Spuren zu. <lacht> weißt du? Äh. Wenn wir jetzt. Hier machen wir den Kondi, lassen wir weg. Hier machen wir die Basis dran. Hier war eigentlich die Basis. Hier ist der Emitter. Weißt du? Ah, Weil da kriegen wir Strom Gehen wir verstärken. Na? Einfach eine kleine kleinen mal rein. Das könnte klappen. Also, er hört uns. Das ist gut. Ach, Mit der Spannung können wir ja. Das war nur dreimal so ein Ich bin ja den Strom gekommen. 320. Ja, aber nur das Durchladen. Ach du Heimatland. Notarzt Bist du wieder munter? Er war einfach gesagt, machst du das Dockdown in den Aber da geht's schon wieder los. Da musst du ihn sehen das ist ein negativpuls wieder rein nee nee nee einfach nur in der wicklung auf man extra sehen kann ja aber dann musst du die deine Entwicklung muss vorher 1 zu 1 sein weil sonst hast du wieder negativpuls oder hm. zu viel positiv wieder hast du das, das könnte dann wieder den step down hm. aber das ist interessant wie genau. kommt ja. Also hoch ja. Ja, ja, ja. Eh, ja. Ja, ja, spannend ist egal spannend ist ja, jetzt könnten wir ja noch einen Widerstand ausweichen, 4,5. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das so richtig messe. 5 Volt? am Ampere. Also, wenn ihr gerade 4,5 an der gerade so antippt. Was? was? Wie, wie sollte ich das denn jetzt messen? was sie? Achso. Wie sollte ich die Spannung messen? Nee. Naja, das Multimeter ist ja nicht schnell genug. Wie, wie, wie, wie wieder schon, wo, ja, da wo soll ich jetzt eigentlich? Das, ist das, offene genau. genau. das, ist das offene Ende vom Trigger gegen Minus. Genau, ja. okay. Hab ich doch vorhin schon gemacht? Genau. Und dann müsstest du. Du müsstest das offene Ende vom Trigger gegen Minus, vom Eingang. Nee, vom Output. Minus vom während, Output. Während, während, ne, alles, also gar nichts, ne. Ach so, ja, geht ja jetzt. Ja, du musst antippen. Also, du musst, die, musst die, die Basis antippen mit dem. Ach so, ja, gut. Ja, ja, ja, sonst passiert ja nichts. Ja, aber da soll ich das vor Folge gemessen? Ja. Du musst, nee, Du musst immer so tippeln und dabei messen. Irgendwas mit 1,8 Volt raus maximal. Gleichspannung. Hm. Das noch messen Was Aber so habe ich ein Volt. Ja. Ja, so also aber die Spule Na, läuft es ein Volt. Das sind die Erde. Mach mal aus alles, dann mach mal alles aus. Jetzt will ich probiere jetzt mal das hier. Und du bestellst das Jürgenmessgerät. -Mess Ach Achso, und dann messen wir. Dann messen wir nochmal. Hoffentlich feststellen dass es gesamt ist. Bist ja nur sie theoretisch. Aber ich habe doch hier so gemessen und das sind so da drauf. Ne, mess mal ohne die und du musst Diode gehen hier. Ja, das ist noch eine Diode. so. Also. Ne? Kein Jetzt ohne. ist Diode. Nee. Einfach mal ohne Trigger. Nur die, nur Transistor. Hm. Ne. Ran plus Basis. 0,5 hm. Ja das wird mit Afrik und was kommt halt, auf den Strom hochhalten. Genau. Ja. Und die Frequenz auch. Und da kommst du, das ist die Diode, was du misst, die 1 Volt. Das ist mhm. die Szene Volt. Jetzt halt nur. Ruhe. Ja, jetzt, ich, ich löte mal. Lass, lass Aber mal. normal ich, muss doch die ja. Eingangsspannung anliegen. Schalten wir an. Warte mal. Warte ich mal. Die was und, du da? auch du mal dran? Ja. ja. Nein, ich nur... Ja. Minus ist oben. Okay. Das wären jetzt 5 Volt. Was? Ich weiß nur 5 Volt auf der Dreck, aber das kann ja nicht sein. Wir denn hier eingang. So, jetzt kannst du losschreien. schreien. Ja. Hm. David? Ja, ich bin schon da. Schrei los. Hallo Leute, hört ihr mich. Ja. Hallo David. Hallo David, David Junge. Uh. Oh, <lacht> <lacht> <was war's? lacht> Das ist schon dran. <lacht> Frohe Grüße nach Rostock. Rostock ist er der, oder? Okay. Ja, angeblich vor der Spule auch 5 Volt. Angeblich, du lügst. du lügst. Geht auch gar nicht. Ja, alles anders als in der Theorie wieder in der ja, Praxis warte mal, warte mal, hier. Schön. 5 Volt. Warte mal, Lebe, warte mal. Liebe warte mal. Ich kann aber gar nicht sein. Ja. Wir messen nochmal. Will irgendjemand hier sitzen? Schönen das ist die ganz ganze 5 Volt? Jetzt messe ich Vorderspule? Noch 5 Volt, das kann nicht und das ja wohl sein. Oh nee. Aber nur durch die Dioden. Der hat ja mal gerissen. Du musst wenn wir noch Penis reisen machen. Kann das sein? Ich mess mal auf der anderen. Mhm. Pass auf, die eine, die kann... Nee, die nicht, die. Kann auch sein, die ist nicht... Äh nur ist nur 11 Volt. Ja, aber die sperrt er, die sperrt er. Die sperrt er. Guck, ich bin hier, wenn ich richtig rummess, habe ich eine negative Spannung. Die sperrt. So, die hier messe ich aber risch rum. Und hier fallen 6 Volt ab, das heißt die ist blatt. Ne? Okay. Deswegen müssen wir hier blöd sein. wir die Diode, dann, ja, wir ja, dann ja. Mal. Warte mal, Bist du mit den Dioden mit 12 Ampere gefahren? Ja. ja, deswegen. Nein ja, <lacht> ja, oder 5! <lacht> <lacht> okay, hier, dies Moment, blatt. das ist auch noch eine Diode. Also, und die ist noch nicht platt? Die, genau. ist die andere. Ja, ich weiß gar nicht, was da jetzt geschaltet ist. Da fallen 6 Volt ab, Alter! <lacht> die Hälfte! Ja. Wechsel mal in die Höhne. Also das, das hat er da auf einmal so komisch geklungen. Okay. Ja, ja, ja. Ja, aber trotzdem ein schönes Bild gemacht, ne? Also, wir machen das ja jeden auf jeden Fall. Oh. Ja, jetzt so. So machen. Ah, wir ah, waren gerade die 9 Volt. Ja, jetzt ist ja die Diode weg. Ja, das ist knapp die Eingangsspannung, die die ein. Hier siehst du es kurz. Und das macht den Transistor kaputt. Warte, wie hast du jetzt nochmal gemessen, Gibi? Wir haben die Diode jetzt, ich habe es abgezogen. Achso, ich habt das so gemessen, wie ihr es vorhin eigentlich messen wolltet. Genau, kurz neu. Die Diode ist jetzt kaputt, nicht der Transistor. Die brauchen wir nicht. Die brauchst du nicht. Ich habe da? jetzt gut. Wir messen doch, ey Jungs, ja, du nur zum messen. Wir messen vom Trigger die Spannung. Ja, ja so meinst du das. Was ist du siehst es. So ein riesen künstliches Geschönk in genau die Eingangsspannung. Wir wollen es dann nochmal. Ja, Eingang war doch 11,0 Volt. Ja, die scheiß die, Jungs, die das runterdrückt. Die Marke ist 3 Volt. Das doch, der Trigger, Jungs, der hat eine Batterie. Dann kommt der Trigger. Oh. Wenn du die 12 Volt hat und du durch eine Spule wickelst mit eben oben Widerstand, dann kommt da 12 Volt raus. <lacht> Wieso sollen da auf eben mal 5 Volt rauskommen? <lacht> ja. Da kommt 12 Volt raus. Weil du eigentlich einen Vorwiderstand noch davor hast. Ja, aber das ist doch nicht... Ja, ja. <lacht> aber an den... der Vorwiderstand funktioniert nur, wenn du die Ampere runterbrichst. Achso, wenn die Ampere hoch genug sind, dann wandert es da einfach durch. Wie mit Lüftern, Lüfter. Du mit ja lüfter zum Teil mit dem Widerstand ja. runter. Ja, aber das geht aber, nur Ja, in genau, Raum. klar. Irgendwann kannst du es knicken dann. Und so ist das hier. Ja, das macht Sinn. Aber da hast du die Hüte zu schießen. Du. ja? Austauschen und dann machen wir das was da so. Gut. Was Step -down warm. Komm, wir zeigen das mal. Was? Jetzt alles kalt. Okay. Alles kalt, 10 Ach, Ampere so. durchgehen. Was? Spannung? Ja. Also der Stepdown wird warm, aber der zählt okay. ja erstmal nicht. Guck mal hier, Jungs. Jetzt messen wir Was minus gegen so, ja, um in äh, Basis. Das ist 08. Vorhin hatten wir. Jetzt messen wir vor der Spule, vor der zweiten Spule. 08. Jetzt messen wir Eingangsspule. 1,9. Okay. Und die hatten wir vorher auf der Basis. Gut, ein bisschen runtergebrochen, aber. Ja, aber das ist nicht real. Ja gut, weil es jetzt belastet wird. Ah, ja. deswegen siehst du das nicht. Ja, aber trotzdem. Es ist die besser. Spule, ja, aber pass auf, Plaster durch die ja, Spule, das sobald er, das Problem, was wir vorher hatten, ist, dass nee, ja sobald der Strom, jetzt pass auf, sobald der Strom anfängt zu fließen, Libby, muss ja der, die, die Diode im Transistor normalerweise erstmal sperren. Und das ist ja das, wo der zu viel Spannung kriegt. Genau, so, hier. Und jetzt, ja, ja, jetzt, hier. pass auf. Hier, hier siehst du es. Ja, aber dadurch, dass wir jetzt eine Spule in Reihe haben, die Spule begrenzt ja das, was am Anfang direkt kommt. Das fällt ja aber jetzt nur in im der Strom. Sp ja, aber das fällt ja in der Spule ab und nehmen wir im Transistor. Äh, 68 Grad Spule. Welche? Ja, hier Stepdown. Ja, Stepdown ja, Step ist ist ja interessiert was ist denn hier? Das ist Kalt das ist nicht. Kalt nicht. Bei 10 Ampere. Also, du hast jetzt einfach einen Ringkern noch in der in in Reihe zwischen Trigger so. und Basis und, und dann hier andere. die Diode. Anti-parallel von minus ist auf die Stand. Stelle, wo die Diode und der Trigger das sich äh, die Spule warm. und der Trigger sich treffen. Naja, handwarm. War vorher war das mal, Alter, der große Ringkett, der ist so schnell so warm geworden. In dem Sinne. Ja, wenn das nicht okay. angesteuert ist, im Grunde ja, ist immer noch. Wir können noch mehr optimieren: die Spannung noch, noch ein Spannungsteiler rein. Vielleicht dann ist geht's, dann wird das nicht gibt es, aber machen. vorher bei 10 Ampere. Vorher war bei 10 Ampere aber das die die gekocht, die Diode, die vorher durchgerucht ist, das ist jetzt die. Fass mal den Kühlkörper an. Geil. Nicht mehr. Oder die ja, hat die Frequenz. Die Frequenz, die Frequenz ist die Frequenz zurückkehlt. Ist die Frequenz nicht ausgehalten. Hattest du Ultrafast genommen? Ja, eigentlich normal schon. schon. Ja, ja, das war schon Na, Dann waren es da Ampere. Was ja. sind denn das? Ja, 10 Ampere gerade. Nee, die Dioden. Hast du die ausgelötete? ich schon. Die alten? Pff, das liegt mal. Das ist keine der, der ja noch. Ja, da ist ja der. da hm? Ja, kennst du, glaube ich, nicht mehr. Ja. Also krass, ja. das ist jetzt so eine Veränderung. Also doch Frequenz. Ja, nee, da geht, hier geht es jetzt um die, um die Scheiße. Um den Basisstrom. Ja, um Basis Kannst du das lösen? Ja, Verhältnis Spannung-Basis zu Strom-Basis. Ja, wenn wir hier, ne? 10 Ampere. Eiskalter Mensch. Kann wir hin? Das ist, gut. das ist Das heißeste 10 Ampere, Digga. Das heißeste ist der Ringkern von... Ja, der von Ringkern Step -down. und der Na ja, gut, aber ich sag mal, das ist halt auch wirklich, weil durch den Draht jetzt die 10 ja, Ampere gehen. Ist das? das ist normal, ja? glaube ich. Das ja, glaub ist okay. Das, das kriegst du nie weg. Ohne dickeren Draht. Die Diöte? Hm. Ja, mein Schild. Eiskalt. 10 Sonn Schuh. Ja, wie gesagt, also. Du kannst dir jetzt ohne hochgehen. Ja, deswegen ich kann zwischen der und der hier kann ich mit dem Schalter umschalten. Du wirst es sehen. Ja, du wirst es aber sehen, wenn du mit der mit der Ampere jetzt hochgehst. Gehst du mit der Spannung wieder hoch und dann wird es wieder beschissen. Das kann sein. 100 Prozent. Wie viel Spannung hast du jetzt auch noch Geh doch mal hoch. da raucht halt ab. Wie viel sieht er? Ach ja, 10 Ampere jetzt. sr 10. Man kann ja mal. gleich lassen. Ja, wir lassen mal ab. mal, nee, in SR5000. Ja, so. äh, Aber, Aber so. ich du jetzt mal Basisstrom messen. Mach mal. Ja. Und dann abgeklemmt Basisspannung, dass wir das den Leuten mal zeigen. Ja. Dann kannst du. Äh, da kannst du dann noch viel kleinere Sachen, weißt du? Da brauchst ja, du das vor alles gar ja, genau, so genau, genau, nicht mehr so. Vor allem nicht mehr mit so einer extremen Kühlung. Bei ja. den Ringkern und den Stepdown, der muss gekühlt werden, weil der Leistung, die dadurch jagen Ist das jetzt der, der. Im Gegensatz gewickelt. Nein, nein, nein, nee. nee, das ist nur der ganz normale. Das ist ganz normal. Ja. Du hast ja auch. Glück. Aber hier ist trotzdem Mandelspule. Ist trotzdem Gegner. Ja ja, Mantel Mantel genau. Theoretisch geht das auch noch besser, wenn ich. Theoretisch, ja. Reicht doch schon, geil. Muss man immer messen, abgelötet. Es muss die Eingangsspannung anliegen an der Spule. Ich bin immer noch voll oh, also ein bisschen, Ich merke es auf jeden Fall noch. Ja, ich muss auch. Der Wodka drückt es weg. Ja, so. Männer, es war schön. Wir sind im neuen Jahr. Äh, neue Steuerbeabrechnungsperiode. Äh, Juhu. Das also ist Dann auch schon Bis später. Bis später. Bis Wir müssen noch Batterien schleppen. Ah. Ja, kommt noch ein kleiner Bonus.